Herzlich willkommen zum Smart-Entwickeln-Podcast. Heute mit einer Folge mit der Überschrift „Fertig machen statt Anfangen. Im Englischen heißt es Start Finishing, finished Starting, was ich sehr gerne mag in dieser, in dieser Kürze. Und ich suche nach einer deutschen guten Übersetzung. Und „Fertig machen statt Anfangen ist das, worauf ich gerade etwas herumkaue. Der Führer führt der Manager managt. Geben das Ziel vor. Aus der Differenz zwischen dem Ziel, wo ich hin will, und dem Ort, wo ich jetzt stehe, ergibt sich eine Richtung. Und wenn wir schlau sind, formulieren wir auch, in welche Richtung wir jetzt konkret die ersten, nächsten Schritte machen wollen. Und dann haben Führungskraft und Manager eine ganz wichtige Aufgabe. Sie starten. Das heißt, sie geben einen Projektauftrag. Hier ist das Geld, hier ist das Personal, hier ist der Projektauftrag und jetzt macht. Und die Mannschaft arbeitet und stellt fertig. Also die Mannschaft bringt das Projekt dann wirklich bis zum Ende und schafft den Nutzen, den sich der Führer und der Manager gewünscht haben, dadurch, dass sie das Projekt auflegen. Okay. Okay. Soweit, so selbstverständlich. Aber in diesen Rollen, ne, Führer und Manager starten und die Mannschaft beendet, steckt auch ein gewisser Interessenkonflikt, Weil so eine Aufgabe kann sich halt schon schnell mal ver-selbstständigen. Also vor allen Dingen dann, wenn die Mannschaft nicht hinterherkommt. Wenn die Führungskräfte mehr Ideen haben, als sie wirklich umgesetzt bekommen mit ihrer Mannschaft. Dann verselbstständigen sich Aufgaben, dann, dann sind alte Projekte noch nicht beendet und wir schmeißen neue rein und die Aufmerksamkeit der Mannschaft verteilt sich auf viele, viele kleine Aufgaben und die alten, nicht abgeschlossenen Themen hängen uns wie Blei an den Schuhen und wir werden langsam und träge. Jetzt gibt es eine richtig schöne Frage. Würde ich diese Aufgabe nochmal so anfangen, mit dem Wissen von heute, mit dem Stand von heute, ja oder nein? Wenn ich Ja sage, dann kann ich die Aufgabe weitermachen. Wenn ich Nein sage, dann ist der Moment gekommen, diese Aufgabe anzuhalten, diese Arbeit einzustellen und nicht mehr zu machen. Zero-Based Thinking heißt das so schön auf Englisch. Und diese Frage ist die Müllabfuhr für Ihr Unternehmen. Denn diese Frage hinterfragt immer wieder, ob Sie wirklich diese Arbeit noch machen sollten, ja oder nein. Und damit schaffen Sie Platz für Neues für neue Themen, die von den Führungskräften und Managern mit Ziel, Richtung, Start gestartet werden. Dann können Sie sich wieder konzentrieren auf das, was jetzt gerade Ihren Laden bewegt und wirklich voranbringen soll. In der Wirtschaft gibt es ganz viele Seefahrtsmetaphern. Ich mag diese Seefahrtsmetaphern auch. Ich finde die sympathisch. Ich komme ja selber aus dem Norden. Unternehmenslenker, Wirtschaftskapitän, der Spannende an so einem Kapitän auf Fahrt ist, dass der weiß, auf welcher Fahrt er ist. Der weiß, wo er ist, der weiß, wo er hin will und er fährt nur dieses eine Ding. Der hat es leicht. Ne? Der kann sich nicht trennen in 15 verschiedene Ziele und mit seinem Schiff, seiner Abteilung, 15 verschiedene Ziele verfolgen. Nein, er hat ein Ziel und dieses eine Ziel fährt er an. Das ist in der Realität in der Wirtschaft ein bisschen schwieriger. Wir können immer noch schaffen, so eine Abteilung in 15 verschiedene Richtungen laufen zu lassen. Da müssen wir aufpassen. Aber gut, zurück zum Schiff. Weswegen ich diese Metapher so gerne mag, ist, dass der Kapitän weiß, wo er hin will und er fährt dahin. Er will zum Zielhafen. Und für ihn kommt der Nutzen am Ende. Dann kann er seine Fracht ausladen, dann kann er, dann ist er am Ziel. Deswegen ist er losgefahren, um hier ins Ziel zu kommen. Alles andere dazwischen. Jede Meile, die er dazwischen gefahren hat, ist nur Aufwand. Bringt ihm sein Ziel näher, nee, ist schon richtig, aber schafft noch nicht den Nutzen, den das Ankommen am Ziel wirklich bringt. In der Autofähre, die sagt, ja, heute für einen halben Preis bringe ich sie die halbe Strecke und sie dürfen dann im Wasser aussteigen, würde niemand mitfahren. Das ist nicht das, was den Nutzen bringt. Nutzen bringt das Ankommen in Zielhafen. Was passiert, wenn ein Kapitän so reagieren würde wie wir in der Firma? Wenn der Kapitän sagt, so, und jetzt haben wir ein neues Ziel. Er ist noch nicht angekommen, aber es gibt ein neues Ziel, es gibt eine neue Richtung. Und jetzt wird gestartet. Neuer Kurs, neue Richtung. Und das Schöne am Schiff, das kann die alte Richtung nicht beibehalten. Ne? Wenn das Schiff eine neue Richtung einschlägt, ist die alte Richtung futsch. Es fährt immer nur auf ein Ziel. Aber was passiert, wenn wir das Ziel nicht erreichen? Was passiert, wenn wir die Fahrt nicht zu Ende bringen? Wenn wir mitten auf freier Strecke sagen, so und jetzt fahren wir an ein neues Ziel. Dann fährt das Schiff auf dem Wasser nur noch im Kreis. Oder fährt irgendwelche anderen Figuren, aber es fährt sinnlos auf dem Wasser rum und produziert nur Aufwand. Und bringt keinen Nutzen mehr, weil es nie mehr im Ziel ankommt. Behalten Sie das Bild ein bisschen im Kopf. Ich mag das gerne. Das Schiff produziert nur noch Aufwand, wenn Sie die Fahrt nicht zu Ende kommen lassen, wenn Sie das Ziel nicht erreichen. Genauso geht es unseren Projekten. Ne? Projekt gestartet, der Aufwand wird reingesteckt und dann irgendwann wird das Projekt beendet. Sie haben nichts davon gehabt, außer, dass Sie jetzt wieder Kapazität frei haben, um der neuen Mode hinterherzurennen und das neue Projekt zu, auszustatten und das neue Projekt zu machen. Sie rennen einer neuen Sau hinterher. Was passiert da? Gehen wir mal ein bisschen aus dem Projektbild wieder raus und gucken uns mal was völlig anderes an. Hundeerziehung. Bei der Hundeerziehung gibt es einen Spruch. Gib nie ein Kommando, das du nicht durchsetzen willst. Sag niemals Sitz, wenn du nicht sicherstellen willst, dass am Ende deiner Auseinandersetzung mit deinem Hund auf dem Boden ist. Denn was lernt der Hund sonst? Der Hund lernt sonst, Kommandos sind egal. Man kann sie befolgen oder nicht, ist es ist völlig egal. Das heißt, gib nie ein Kommando, das du nicht durchsetzen willst. Wenn du Sitz sagst, dann muss der Hund wissen, am Ende ist der Arsch auf dem Boden, ich kann es auch jetzt sofort machen. Übersetzt auf die Projekte heißt das, starte ein Projekt nur dann, wenn du es wirklich durchziehen willst. Nur dann, wenn du auch wirklich das Projekt bis zu Ende bringen willst. Nur dann, wenn du den ganzen Aufwand reinsteckst, um das Ziel zu erreichen, um den Nutzen zu realisieren aus dem Projekt. Starte kein Projekt, wenn du es nicht ernst meinst. Starte kein Projekt, wenn du auf halber Strecke sagst, ach, war ja nett, aber jetzt habe ich eine bessere Idee. Starte ein Projekt dann, wenn du es durchziehen willst. Und ja, das geht leichter mit kurzen Projekten. Also vielleicht machen Sie einfach kurze Projekte mit besserer Sicht. Auch da wieder kleine Seefahrtsmetapher. Nur wenn Sie sich wirklich verpflichten, alle Projekte brav durchzuziehen, die Sie jetzt am Laufen haben, und Sie haben Ihre komplette Forschungs- und Entwicklungsabteilung gebunden in den Projekten, und die Konkurrenz macht jetzt was Spannendes, wie erhalten Sie sich da Ihre Reaktionsfähigkeit? Ne? Ihre Entwicklung ist auf drei Jahre dicht, weil Sie die sieben Projekte, die Sie jetzt gerade machen, unbedingt zu Ende machen wollen. Und die Konkurrenz überrascht Sie. Und drei Jahre dürfen Sie nichts machen. Das ist Quatsch, oder? Das, das wollen Sie nicht wirklich. Deswegen noch ein kleiner Bauenstein. Im Bereich Lean gibt es Kanban. Und Kanban lebt von VIP Limits. Lassen Sie mich das erklären. In der Fabrik hat man damals festgestellt, dass es sich nicht lohnt, die Fabrik vollzustellen mit allen möglichen halbfertigen Erzeugnissen, sondern dass es wichtig ist, dass die Ware wirklich durch die ganze Fabrik fließt. Ja, ein halbfertig gepresstes Blech ist nichts wert. Schrott! Noch nicht, mal, noch nicht mal wirklich, also, also gerade eben der, der, der Recyclingwert, noch nicht mal der, der Materialwert von dem, von dem glatten Blech, weil aus so einem vorgeprägten Blech kann noch nie wieder jemand was von einem Flieges machen. Das heißt, es ist sogar weniger wert als das, was reingesteckt wurde. Der Wert entsteht erst, wenn das Auto fertig ist. Der Wert entsteht erst, wenn die Maschine fertig ist. Der Wert entsteht erst, wenn alle Rohmaterialien und halbfertige Erzeugnisse zum fertigen Produkt zusammengebaut worden und das den Kunden erreicht. Das heißt, man musste der Fabrik eine Zeit lang beibringen, nicht einfach aus irgendwelchen Interessenslagen her Bleche zu produzieren und zu produzieren und zu produzieren, sondern wirklich darauf zu achten, dass der Fluss durch die ganze Fabrik funktioniert und am Ende das fertige Auto da stand. Das ist das Problem. Einer der Grundgedanken von Lean und das ist das, was mit, mit den Kanban-Karten damals erreicht werden sollte. Kanban, japanisch für Karte. An jedem Blech hing eine Karte, und es gab eine begrenzte Zahl an Karten, und wenn keine Karte da war, durfte auch kein neues Blech produziert werden. Und in dieser Kanban-Schleife zwischen Blecherzeugen und Blechverbrauchen bei der Karosseriefertigung waren eine bestimmte Menge von Karten im Umlauf, und die haben dominiert, oder bestimmt, wie viele Bleche da im Umlauf waren. Work-in-Process-Limits, also eine Begrenzung auf halbfertige Zeugnissen, um sicherzustellen, dass das gesamte, der gesamte Prozess fließt und nicht einfach nur zwischendurch produziert wird. Dieser Gedanke ist in der Fabrik heutzutage Standard. Niemand würde sich wirklich dazu hinreißen lassen, Tonnen von Blechen zu produzieren, die er nicht sofort weiter abverbraucht. Stand der Technik. In der Wissensarbeit ist das noch nicht so weit drin, es kommt langsam an, aus agilen Softwareentwicklung und, und, und Lean Product Development und so weiter. Das ist auch das, was wir hier mit Smart Entwickeln machen. Für Projekte heißt es folgendes: Neue Projektideen kommen auf eine Optionsliste. Sie können gemacht werden, sie sind aber noch nicht gestartet. Und sie werden dort priorisiert und nach Sinn und wirtschaftlichem Nutzen sortiert. Und dann wenn ein anderes Projekt fertig geworden ist und Sie wieder Ressourcen und Kapazität frei haben, dann fangen Sie ein Projekt an. Nicht, wenn der Manager und die Führungskraft sagt, wir brauchen dieses neue strategische Projekt jetzt und guck mal, hier ist Geld, sondern nein, dann, wenn Sie ein anderes Projekt fertig gemacht haben. Weil dann ist Ihre Organisation noch wieder bereit, ein weiteres Projekt zu verdauen. Und jetzt passiert was Spannendes. Sie managen ganz bewusst, wie viele Projekte Sie gleichzeitig am Laufen haben, wie viele Bälle Sie gleichzeitig in der Luft haben. Und es gibt Littles Gesetz, das koppelt die Durchlaufzeit und die Zahl der Bälle, die Sie gleichzeitig in der Luft haben. Und beide sind proportional. Wenn Sie zwei Projekte gleichzeitig bearbeiten, sind Sie doppelt so schnell, wie wenn Sie vier Projekte gleichzeitig bearbeiten. Und da wiederum doppelt so schnell, wie wenn Sie acht Projekte gleichzeitig bearbeiten. Das heißt, je mehr Sachen Sie anfangen, desto langsamer werden Sie in den Projekten. Jetzt ist es so, dass die Durchlaufzeit am Ende gemessen wird. Ne, Termine werden gerissen und dann haben Sie festgestellt, oh, ich habe den Termin gerissen. Ups. Dann können Sie nichts mehr managen. Dann können Sie zwar noch irgendwie probieren, die Zeit wieder reinzuholen, aber der Schaden ist erstmal da. Sie brauchen einen voreilenden Indikator, einen Leading Indicator, und das ist die Zahl der Bälle, die Sie in der Luft haben. Wenn die Zahl der Projekte, die Sie gleichzeitig bearbeiten, und die Durchlaufzeit der Projekte proportional ist, dann reduzieren Sie die Zahl der Projekte. Konzentrieren Sie sich auf wenige gute Projekte und bringen Sie die zu Ende. Was haben Sie davon? Nun, wenn Sie das Projekt schnell bearbeiten, weil Sie sich auf dieses Projekt konzentrieren können, oder auf zwei Projekte konzentrieren können, dann ist es unwahrscheinlicher, dass Sie Projekte abbrechen, weil sich der Markt nicht so viel weiterentwickeln kann, wenn Sie schneller sind. Nur, wenn Sie keine Projekte mehr abbrechen, dann wird die Kapazität, die Sie in die Projekte reingesteckt haben, die Sie vorher abgebrochen haben, auf einmal frei. Oder nutzbringend investiert. Aber auf jeden Fall schaffen Sie mit dieser Kapazität Werte. Früher haben Sie die Kapazität einfach in die Projekte reingesteckt, Projekt abgebrochen, Kappa weggeworfen. Nur Aufwand, kein Nutzen. Heute, Sie bringen die Projekte zu Ende, Sie haben den Aufwand, aber Sie haben auch den Nutzen dazu. Im Mittelwert werden Sie viel besser, weil Sie nicht mehr Ihre erfolgreichen Projekte durch die abgebrochenen Projekte runterziehen. Und Sie werden schneller. Projekte werden schneller, Sie kriegen eine kürzere Time-to-Market, Sie sind schneller am Markt. Nur was Sie dafür machen müssen, ist, Sie müssen Sachen fertig machen und nicht nur anfangen.